Hallo, ich bin Ambera und bin im dritten Lehrjahr als Medizinprodukte Technologin. Die speziellsten Arbeitsgeräte sind die Reinigung und Desinfektionsgeräte und Wasserdampfsterilisatoren. Was ich in Ihrer Lehre gerne habe, ist das Zusammenstellen der op sets und der zum z.B. mit dem OP. Für die Lehre als MPT sollte man teamfähig und flexibel sein und Hygiene- sowie Verantwortungsbewusstsein meine Eltern meinen, dass sie OP-Instrumente nur kontrollieren. Jedoch steckt viel mehr dahinter als nur diese Kontrolle. Ich hoffe, dass euch der kleine Einblick in diesen Beruf gefallen hat.